Ähm, also die Lachübung haben wir in der Schule gemacht, ähm, die Lehrerin kam mit einer totalen komischen Idee, nämlich so Lachübung, wo wir eine Minute durchlachen sollten und halt so, dann haben so zwei Mitschüler urkomisch begonnen zu lachen so. Und es war auch urkomisch und urlustig dann, wo dann alle begonnen haben zu lachen, obwohl ich mir am Anfang dachte, was das jetzt werden soll, aber ja. Also, wir haben dann eine Minute es geschafft durchzulachen. Also, meine Stimmung hat sich so positiv verändert. Es war sehr lustig dann und ich habe auch eine Minute durchgelacht und dann noch ein bisschen länger als eine Minute. <lacht> sagen, ich bin sehr lustig und dass sie auch gerne so mit mir so sind, weil also sie sind gerne mit mir so befreundet und so, weil ich sehr lustig bin und ich bin auch zielstrebig und ähm, auch nett und höflich. Ich bin auch so gerne im Team und genieße es gerne so mit anderen Menschen mich zu geben. Meine Familie irgendwie und vor allem die lustigen Erinnerungen und schönen Erinnerungen. Zum Beispiel letztes Jahr war es sehr lustig mit Freunden, also wir haben viel erlebt zusammen und das verbindet uns wahrscheinlich, weil wir so viel erlebt haben. Es sind auch ein paar Sachen passiert, die dann das auch noch ins Gedächtnis brennen und so und es waren einfach schöne Momente. <Musik> Also, jeder muss das eigene finden, was ihm so glücklich macht oder so, was generell jemand so mag selber. Und das wäre, glaube ich, mein Tipp für die anderen. Musik